Virol Stock Connector Der Echtzeitdatenabgleich, der Sie garantiert voranbringt. Die virtuelle Lageranbindung mit dem Virol Stock Connector bedeutet eine enorme Zeitersparnis, größere Sortimente und eine bessere Verfügbarkeitsdarstellung. Ganz einfach den manuellen Aufwand reduzieren und von der digitalen Schnellstraße in unser Lager profitieren. Ihren Kunden bieten Sie somit eine erhöhte Warenverfügbarkeit und ein umfangreiches Sortiment. Alles natürlich ohne eigene Lagerhaltung. Die Produkte liegen in unserem Zentrallager vor und stehen schnell zum Versand bereit. Virol unterstützt Sie im Rahmen der technischen Anbindung der Warenverfügbarkeit und Produktdaten direkt in Ihre Teilekataloge sowie Bestell- und Warenwirtschaftssysteme. Profitieren Sie von einer hohen Usability und dem idealen Workflow. Dank automatisierter Abläufe und enger Prozessanbindung liefern Sie bestmöglich optimierte Daten. Die Produktkommunikation wird massiv gestärkt und Ihre Kunden finden genau das, was sie suchen. Jetzt nicht länger warten und vom Business Booster profitieren. Nutzen Sie den Virol Stock Connector.